Zu meinen gehören die Pflege und Betreuung der Bewohner für regelmäßige Alltagssorge, Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner zu beachten unterstützen bei der Körperpflege, Mobilität, an Auskleiden und bei der Ernährung. Hygiene muss man einhalten, Ressourcen fördern, das heißt Bewohner so viel machen lassen, wie viel sie selber auch können, kommunizieren mit den Bewohnern und auch medizinische Betreuung und Verwaltung, wie z.B. die Vitalzeichen. Für mich persönlich habe ich im APH langmathe gemerkt, dass meine Kompetenzen sehr gefördert werden. Ich werde auf alle Tätigkeiten gut vorbereitet, bei Unsicherheiten gestärkt und auf meine Prüfungen vorbereitet. Die Eigenschaften, die man die Lehre mit sich bringen sollte, ist verantwortungsbewusst sein, das Interesse, Flexibilität, man kontaktfreudig sein, Geduld haben und sorgfältig seine Aufgaben machen. Die Ausbildung als Fachfrau Gesundheit, EFZ, finde ich, ist eine gute Grundlage, um in Zukunft in verschiedenen Bereichen in der Medizin zu arbeiten. Wieso ich mich persönlich für die Ausbildung als Fachfrau Gesundheit entschieden habe, ist, weil ich den Umgang mit Menschen sehr wertschätze. Das Interesse an der Medizin hatte ich seit klein auf sehr. Gehabt und ich wusste immer, dass ich in einem sozialen Beruf arbeiten möchte. Mein Plan für die Nacht der Lehre ist, es gerne an die HF zu gehen. Da was einmal die drei Berichte mich sehr interessieren würde ist einmal die Sanitäterin Operationstechnik oder als Pflegefachfrau